Es gibt eine ausgiebig erforschte menschliche Eigenschaft, die besonders in Beziehungen eine wichtige Rolle spielt. Es ist die hedonistische Tretmühle. Sie führt dazu, dass Sie einen gelösten Meinungsunterschied nur sehr kurze Zeit genießen können. Denn unmittelbar danach stehen Ihnen die vielen Punkte vor Augen, die Sie noch miteinander ausfechten müssten. Und dadurch gerät ihr Erfolg schnell in Vergessenheit und sie sind wieder in der unglücklichen Lage, ein Problem lösen zu müssen. Deshalb ist es eine unendliche Tretmühle. Probieren Sie doch mal Folgendes. Bevor Sie mit Ihrem Partner ein Klärungsgespräch beginnen, erinnern Sie sich an all die Situationen, die Sie beide erfolgreich gelöst haben. Versuchen Sie also. Diese kleine Aufwärmübung, bevor Sie Ihrem Partner sagen, was sich in Ihrer Beziehung noch ändern sollte. Für weitere Tipps, um es Ihnen in Ihrer Beziehung leichter zu machen, abonnieren Sie einfach meinen Kanal.